Über eine halbe Million jüdischer Menschen, die die Konzentrationslager überlebt haben, befinden sich zurzeit in Transitlagern der amerikanischen Besatzungszone. Bermann, David, jüdisch. Sie waren Häftling im Konzentrationslager Sachsenhausen. Wie sind Sie dann dorthin gekommen? Mit einer Limousine, mit Chauffeur. Was brauchen die Deutschen momentan am dringendsten? Bäsche. Wir werden aufmachen einen Wäschegroßer. Ja. Leute, ich bin dabei. Vor Ende der Vorstellung. Als Projektionist ist das eine Katastrophe. Aber als Verkäufer genial. Mit welchem Träger arbeitet er? Er wird Schuldgefühle bei den Deutschen. Schuldgefühle bei Deutschen. Teilachen ist eine Kunst. Was zählt ist die Show. Wir beide sind hier im Auftrag Ihres Arbeitgebers der Bahn. Diese Aussteuerpakete kosten normalerweise 1300 Mark. Ihr Arbeitgeber, die Bahn, hat sich bereit erklärt, 400 Mark dazuzulegen. Morgen geht's nach Segba. Was ist denn Sekbar? Die Postleit. Das wird immer verrückter. rein. Rein. Was? Auf das Leben. Sie sind Arzt? Ja, ja. Zahlen Sie gleich oder auch Stottern? Wir sind die jüdische Rache. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass das hier kein Spaß ist und gravierende Folgen für Sie haben kann? Das muss ich mir nicht bieten lassen. Ich mache hier nur meine Arbeit. Sagte der ist erst mal am Rande, des machen David, wir müssen Klartext reden. Da bin ich einmal ja gespannt. Bis jetzt haben wir dir vertraut. Was machst du hinter unserem Rücken? Hattest du was mit den Nazis zu tun? Ich habe dir doch gesagt, du sollst bei Marian bleiben und aufpassen, dass die Deutschen hier nicht reinkommen. Die Deutschen sind misstrauisch. Und wenn Juden kommen, ganz besonders. Hitler ist tot, aber wir leben.